Dieses Tutorial zeigt, wie Sie ein komplexes Bewertungssystem für Ihren Kurs einstellen können. Es wird gezeigt, wie Sie erstens Aktivitäten zu Kategorien zusammenfassen können, zweitens bei drei Aktivitäten nur die besten zwei Ergebnisse in der Bewertung berücksichtigen können, drittens Bestehensgrenzen definieren können, viertens mit der Berechnungsformel arbeiten können und fünftens wie Sie Bestehensgrenzen farblich kodieren können. Falls die Bewertung Ihrer Lehrveranstaltung jedoch eine einfache Struktur aufweist, ist für Sie das Multimedia-Tutorial »Einfache Bewertung« optimal geeignet. Öffnen Sie als erstes die Bewertungen des Kurses. Klicken Sie hier nun auf den Reiter »Einstellungen«. Unter »Setup für Bewertungen« sehen Sie bereits die angelegten Aktivitäten. Das Kurskonzept des vorliegenden Multimedia-Tutorials sieht folgende Bewertungskriterien vor. Der Kurs wird mit einem Einstiegsbeispiel von 20 Punkten gestartet, wobei Studierende mindestens 8 Punkte, also 40 Prozent, zu erreichen haben. Schaffen Sie dieses Punktelimit nicht, wird die Gesamtbewertung des Kurses negativ beurteilt. Anschließend werden drei Übungen durchgeführt. Diese sind jeweils 100 Punkte wert, wobei insgesamt nur die besten zwei gewertet werden. Die maximale Höchstpunktezahl der Übungen beträgt somit 200. Erreichen Studierende die Hälfte dieser Punkteanzahl nicht, also 100 Punkte, wird wiederum die Gesamtbewertung des Kurses negativ. Wie diese Bedingungen nun einzutragen sind, wird hier Schritt für Schritt gezeigt. Als erstes müssen die drei Übungen zu einer Kategorie zusammengefasst werden. Klicken Sie hierfür auf Kategorie hinzufügen. Vergeben Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen, beispielsweise Übungen. Das Gesamtergebnis Natürlich besagt, dass die Punkte der Einzelübungen summiert werden. Klicken Sie anschließend auf Mehr anzeigen. Sie können nun mit Hilfe des Feldes Niedrigste Bewertungen herausnehmen, definieren, dass von den drei Übungen nur die besten zwei bei der Endbewertung berücksichtigt werden. Tragen Sie daher 1 ein, um die niedrigste Bewertung auszuschließen. Klicken Sie anschließend auf Änderungen speichern. Sie können nun erkennen, dass die Kategorie Übungen angelegt wurde. Sie müssen nun alle Einzelübungen in diesen Ordner verschieben. Markieren Sie hierfür alle Checkboxen der einzelnen Übungen und wählen Sie beim Dropdown-Element Ausgewählte Aspekte verschieben nach die zuvor angelegte Kategorie Übungen aus. Sie sehen nun, dass alle Einzelübungen in die Kategorie Übungen verschoben wurden und dass bei diesen drei Elementen der niedrigste Wert entfernt wird. Übernehmen Sie anschließend alle Änderungen mit Änderungen speichern. Als nächstes werden wir nun die zuvor angesprochenen Bestehensgrenzen für das Einstiegsbeispiel 40% sowie die Übungen 50% abbilden. Klicken Sie hierfür in der Zeile Summe für den Kurs auf Bearbeiten bzw. Berechnung bearbeiten. Hier können Sie jetzt beliebige Kurskriterien über eine Formel abbilden. Bevor Sie aber eine Formel eingeben können, müssen für die Elemente sogenannte ID-Nummern vergeben werden. Tragen Sie in die jeweiligen Felder kurze, aussagekräftige sowie Umlautfreie Zeichen ein. Wie etwa für das Einstiegsbeispiel Einstieg, für die Summe der Übungen Übungen, für die jeweiligen Einzelübungen UE1 bis UE3. Nachdem Sie die Werte eingetragen haben, klicken Sie auf ID-Nummern hinzufügen. Es ist nun erkennbar, dass die Parameternamen in doppelte eckige Klammern gesetzt wurden. Mithilfe dieser Werte können Sie nun in der Berechnungsmaske rechnen. Falls Sie die ID-Nummern nachträglich ändern möchten, finden Sie diese Parameter in den jeweiligen Einstellungen der Aufgaben unter dem Abschnitt Weitere Einstellungen. Die ID-Nummern der Kategorien können in den jeweiligen Einstellungsseiten der Kategorien modifiziert werden. So, wir sind nun bereit, die Bestehensgrenzen einzutragen. Klicken Sie in das Eingabefeld Berechnung. Beginnen Sie Ihren Ausdruck stets mit einem Gleichheitszeichen. Geben Sie nun die Bedingung für das Einstiegsbeispiel ein. Dies sieht so aus. Dieser Ausdruck besagt, wenn die Punkte von Einstieg größer gleich 8 sind, eine 1, andernfalls eine 0 vergeben wird. Konkret bedeutet dies, dass bei 7 oder weniger Punkten Studierende auf 0 Punkte gemappt werden. Setzen Sie nun diesen Ausdruck in Klammer. Multiplizieren Sie ihn nun mit der Bedingung für die Übungen, also Hier werden nun Studierende mit 99 oder weniger Punkten auf 0 gemappt. Abschließend multiplizieren Sie den bisherigen Ausdruck mit der Summe des Einstiegsbeispiels beziehungsweise der Übungen, also Ein Hinweis zum Schluss. Sollten Sie als Kurssprache oder Profilsprache Englisch gesetzt haben, verwenden Sie einen Beistrich als Trennelement anstelle des Strichpunkts. Überprüfen Sie nun die Formel und klicken Sie auf Änderungen speichern. Die Formel wurde nun gespeichert und die Maximalpunkte des Kurses automatisch berechnet. Sollte dieser Wert aufgrund der Komplexität Ihrer Formel nicht passen, dann können Sie in der Zeile des Kurses unter Bearbeiten bzw. Einstellungen die Maximalpunkte manuell setzen. Wir gehen nun zur Übersichtsseite, um die Auswirkungen der Eingaben anzusehen und klicken auf den Reiter Anzeigen. Zur besseren Darstellung im Video klappen wir nun die linke Navigation ein. Die Bestehensgrenze beim Einstiegsbeispiel beträgt 40% von 20 Punkten, also 8 Punkte. Alice hat beim Einstiegsbeispiel 5 Punkte erreicht, hat so die Bestehensgrenze nicht erreicht und wird dadurch negativ beurteilt. Die anderen Studierenden haben diese Hürde genommen. Bei den drei Übungen werden nur die besten zwei gewertet. Dies ist in der Spalte Summe für Übungen ersichtlich. Die Bestehensgrenze bei den Übungen beträgt 50% von 200 Punkten, also 100 Punkte. Bob hat hier, wie man sieht, nicht genügend Punkte erreicht und wird dadurch negativ beurteilt. Max hat hingegen alle Bedingungen erfüllt und wird positiv bewertet. Ein Tipp. Wir zeigen nun, wie Sie die Bestehensgrenzen jeder Kategorie bzw. jedes Element farblich kodieren können. Dies erhöht die Lesbarkeit Ihrer Ergebnisse. Klicken Sie hierfür auf den Reiter Einstellungen. In der Zeile der Übungen klicken Sie nun auf Bearbeiten sowie Einstellungen. Klappen Sie zunächst den Abschnitt Summe für die Kategorie auf. Anschließend öffnen Sie die weiteren Optionen mittels Mehr anzeigen. Geben Sie nun unter dem Eintrag Bewertung zum Bestehen die Punkte der Bestehensgrenze an. Bei den Übungen sind dies 100 Punkte. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf Änderungen Speichern. Klicken Sie nun wieder auf Anzeigen. Studierende, die die Bestehensgrenze schaffen, werden grün markiert, jene, die zu wenige Punkte erreichen, rot. Diese Farbkodierung können Sie nicht nur für die Kategorie Übungen, sondern auch für das Einstiegsbeispiel oder den gesamten Kurs auf gleiche Art und Weise einstellen. Abschließend sei noch erwähnt, dass im Multimedia-Tutorial Einfache Bewertung die Einstellung der Notenstufen sowie die Anzeige der Noten vorgestellt wird.